Okay, wieder da. War kurz ein dringender äh, Dinger. Ja, dringender. äh, pro, pro, was das. Ähm, ja. Wir suchen weiter nach dem mysteriösen Ding. Obwohl ihr ja nicht mal wisst, was es ist, ihr könnt ihr nicht mal mitgucken. Aber ich kann es euch... What the fuck? Okay. Falls ihr gesehen habt, was das war, schreibt es mir in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens auch, dass ihr mitzuguckt. <lacht> Nein, du? Was war Ausgewichen. Nein, so weit, so kann. So hoch kann selbst ich nicht springen. Ey komm, normalerweise kann ich darüber springen. ich glaube, das werden zwei hoch, oder? Die Kühe gefällt mir auch. Aber trotzdem, ich. Es will... ist schon wieder Ende von.. Die können ja jetzt bis zu drei. Fleisch troppen. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das im echten Minecraft auch so ist. Ach, kommt schon. Das ist doch nicht mehr spannend. Besonders, weil ich nicht mehr weiß, wo es zurückgeht. Na, ich werde es schon finden. Ich müsste eigentlich nur den, Pf an den Rand von der... Scheiß ähm, entlang laufen. Nur würde ich es irgendwann finden. Also äh, da wo wir wohnen. Also das Dorf. Die Wüste. Von da aus wirst du mal eigentlich dann noch das Dorf sehen. Ja, gefunden. Das da. Nix Böses in der Nähe, was mich jetzt kurz davor umbringt. Cool, generiert Dann entern wir wohl mal. Erstmal... Oh, da liegt ein Steinachs drauf. Dann gucken wir mal. Chisel, Gold Nuggets, Lantern, Holz, Snowbricks. What the fuck? Why haben wir so viel Stuff? Das brauchen wir doch alles gar nicht. Kürbis. Okay. Nix drin. Ah nein, ich habe die Monster nicht wieder angeschaltet. Ich bin so dumm. Das kam jetzt toll. Jetzt habe ich es Wobei, warte, was ist das? Yeti. Ah, okay, warte mal. Kann ich damit nicht auch dann irgendwas Yeti-mäßiges craften? Nee, muss ich mal, muss ich mal in der Wiki gucken. Was ich mit dem Yeti-Fell machen kann. Ich will auf jeden Fall keinem Yeti begegnen. So. Dann gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Vielleicht denken wir ja gleich noch ein Iglu. Normalerweise sind in diesen Geschenken richtig geile Sachen drin. Und deswegen habe ich das wie verrückt gesucht jetzt gerade. Wollte ich euch zeigen. Es können auch richtig böse Monster dabei sein. Wie Evil Creeper oder Evil Pigman Evil Pikmin trifft man nur im Neta, glaube ich, an. Okay, ist Wüster, aber ob das unsere Wüste ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das wäre wären wir ja fast einmal um das scheiß Schneebium rumgelaufen. Oder haben wir einmal um das Schneebium rumgelaufen oh, das ist jetzt auch nicht der Ernst, oder? Ich guck mal oh. ganz kurz in die Wüste rein oh. Hallo Creeper, von dir will ich nichts oh. Okay, so, zack, zack Nicht ganz danach. Wo sind die alle? Lauf lauf lauf Okay, da kommen wir schon wieder. Oh, Leben, jung. Scheiße, kann nicht mehr rennen das ist ein Jeg jetzt habe ich? Würde ich gerade echt Hilfe Hilfe rufen? Da kommt noch ein Orangefleder. Warte mal, das sieht nach von mir schon beklautem aus. Ja. Okay, dann haben wir wenigstens so ein Waypoint. weil theoretisch müsste man dann von hier aus auch die anderen sehen können. Genau, das war doch hier diese. Ah, okay, da müsste ich genau hier ist kaputt. Müsste ich eigentlich in diese Richtung laufen müssen. Jetzt halt mal rohes Fleisch. Hoffe, das wir keine Ahnung. Ich glaube, das geht nur bei Hühnchenfleisch, wo man eine Vergiftung kriegt bei rohen Hühnchen. So. Theoretisch hier bei dem Berg entlang. Nur rein theoretisch. Und dann weil ich schon nicht mehr weiter. Es könnte sein, dass es sogar die Wüste ist, wo wir leben. Müsste ich jetzt echt mal hier gucken. Weil da ist auch Sumpfgebiet. Und oh, tatsächlich, da hinten ist das Dorf. Damit hätten wir es wieder zurück schafft hier oh, yeah, sind wir gut sorry für den Schluck auf es tut mir gerade sehr sehr leid oh man scheiß Schluckauf. ich höre es doch schon wieder hinter mir trapsen Oh komm leg mich Schluck auf ich kann da hier noch mehr draufpacken so. okay ich brauche eine neue Kiste das ist klar Zack, Zack, so... Oh, scheiße. Ich hasse schon... Auf. Im Westen hau ich das weg, dann gibt es nämlich einen Doppelchest. So, Zack, Gunpowder. Hier, Zack, hellgraue Wolle, schwarze Wolle und weiße Wolle. Das brauche ich jetzt. Zack. Machen wir hier und das hier und das hier. Und das gibt ein Bett das auch noch mal richtig epic so aussieht so. Uh, nein, bleibt nein das ist gar nicht bei mir ich versuche meinen Wizard einzubrechen oder so ich stell dich in das Scheißbett also wir müssen erstmal echt mal eine Wohnungsvergrößerung äh, durchführen ich will nach rechts also nach links jetzt von diese Richtung vergrößern Zack, Zack, Quicksand, Knochen, Bambus. okay, Zack, Zack, Leder, Lanterne. Ach, packen wir einfach mal alles rein. Tschüss, das war zum Eis ab Wir müssen nachher noch um ein Schneebium. Unbedingt. Wir können nämlich jetzt Eis abbauen und das brauche ich. auch einiges von. Dann können wir nämlich ein bisschen das Dorf beschützen dann brauchen wir natürlich noch einige von den Laternen wie man die anzündet, keine Ahnung Ach, geh weg! ich will kein Mensch war nicht hier drüben irgendwo das Eisbio jetzt weiß ich schon wieder den Weg zum Eisbier. Oh, Nicht. also ich vergesse alle Wege in meinem Kopf, ich bin so doof nein warte mal das war irgendwie falsch aber hinter dem so oh. ging es doch zum auch zum Schneemium weiter Aber wenn ich jetzt den Eiszauberstab hätte, oh, ich würde meine Hand für uns voll ablegen oh. für diesen scheiß Zauberstab. So, hier war doch irgendwo das scheiß. ach scheiß Dreck. Echt ey. Wie ich immer alle Wege voll. Oh. Nee, die Kuh Kühe hole ich mir jetzt nicht. Jetzt habe ich das ist bestimmt irgendwo Eisen. Na, hier sind auch Schafe, okay, merke. Merke, hier gibt es Schafe, falls mal irgendwie eine Farm aufbauen, also Tierfarm, dass wir die uns hier aus diesem Sumpfgebiet rausholen. So, Schneebium. Wo bist du? Aber oben noch so ein Doch. Ah, ich glaube, ich weiß von wo, aber ich will da. Oh fuck. Koko. Krokodok. Greifst du mich an? Ja, das greifst mich an. Komm, blute den, blute den See voll. Du stirbst sowieso, sag ich doch. Es gibt doch nur Geld. Ich auch noch kämpfen. Ist auch noch kämpfen. Hallo. Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Hä? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Oh nichts Wichtiges für mich getroffen. Ja, die sind an Land zu so schnell, das mag ich nicht. Ich mag einfach Krokos nicht. Egal, ich, ich habe die Krokus hier ausgerottet. Wem es nicht passt, geht mir mal vorbei. Ich rotte die Krokus aus, wenn ich will. Das sind schließlich meine Krokos, meine Welt, mein Krokos. Ah, ich dachte gerade, die sind wieder hinter mir gespawnt. Ich greife mich jetzt an, weil es ihre Welt ist. Also das Sumpf Sumpfgebiet gehört den. Ich bin hier ewig eingeschränkt. Das war böse von mir, aber es geht mir sowas wunderbar. Boy. Ich sag gerade vielleicht ein bisschen zu oft der Marshallway, oder? Weil ich rede allgemein zu viel, rede zu viel oder zu wenig. Schreibt in die Kommentare. Oh. Mein Gott, ich muss mal denken, dass es eine ganze Aufnahme ist. Oh mein Gott, das reicht jetzt genau für zwei Parts. Außerdem noch 15 Minuten Parts, was eher der Fall sein wird. Ja, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Scheiß! Treibsand! Komm, Garmarsch! Gärmarsch! die kaputt! Komm! Ja! Danke! Danke, Treib Sand. Lass mich. Okay, wo war fucking Schneebium? Ah, ja, scheiß versteckter Creeper, könnt ihr mal Marsch nicht? Geht mir so Marsch vorbei. Ja, aber kommt jetzt gleich von hinten. Ich mag's nicht, wenn Leute von hinten kommen es sein, was? Sophie soll. Ah, oh, oh, egal. Ich bin gerade übel. Oh, blappermaul. plappermaul, blapper, blapper, blapper, blapper, blapper. Nein, ich habe keine Droge genommen. Nein, ich bin nicht besoffen. Ihr braucht ganz nichts falsches denken. Ich versuche nur irgendwie mehr. Schön, dieses Let's Play zu bringen. Oh, man kann hier nicht schon zugefroren sein. Ich dachte gerade da wäre irgendwas Böses. Wir brauchen Wasser. Wasser zugefroren. Also so ein kleinen See. Perfekt. Wir brauchen das ganze Eis, das ist echt wichtig. Ja, komm, friert dann zu. Den geht leider auch am Arsch, aber ich weiß nicht, es ist ganz leicht zu craften. ist einfach ein ganz normales Tool, was man dann auch als Standard-Tool sozusagen verwenden kann, weil das echt einfach zu craften Super, das wollte ich gar, war gar keine Absicht. Okay, der der, Schmi der schmilzt dahin, sozusagen, wie ihr seht. Das ist geil, auch. Oh, das ist passend zu Eis gemacht, irgendwie, dass es kleiner wird. Gott, das ganze Eis werden wir brauchen und ihr werdet nachher sehen, wieso. Sobald wir wieder zurück sind, werde ich euch zeigen, was ich mit dem Eis vorhabe. Okay, das ist jetzt gut Eis, was wir hier haben. ist hier das ja wieder einfrieren das heißt wir werden unter den ganzen see abgebaut haben vielleicht falls ihr hier, hierher kommt gut das glaube ich müsste reichen scheiß stufen treppenmächte können wir die auch craften das, das muss ich nachher mal gucken ob ich so Erdstufen craften jetzt das wäre echt epic <lacht> nein da will ich jetzt noch nicht rein so wo geht's denn so Ich hab gerade echt nicht wieder schon wieder vergessen, wie es zurückgeht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So dumm. Wieso kann ich gerade nicht rennen? Auf jeden Fall der Elf läuft auch schneller als die anderen. Das steht zwar nicht in den Eigenschaften, aber ausgetestet. Also die Eigenschaften, die sollte man ein bisschen überarbeiten. Das tue ich vielleicht auch mal. Ich kann ja ein bisschen dem Mod nachhelfen. Hier okay, das die Wüste, das heißt wahrscheinlich sind wir hier zu Hause. Ich werde mal annehmen, dass wir hier in der Wü Ja, genau. Okay. Ja, das ist dann diese eine Schlucht von vorhin noch. Wie sich schon in ein Eiskalt in der Luft drehen. Oh, zack. oh, oh, jetzt bricht die Framerate kurz ein. Die war gerade auf zwei. Also freeze bei zwei. Nein. Doch bei zwei Fr frames äh, ist es freeze? weil es sich dann gar nicht mehr bewegt, aber jetzt sind wir gerade wieder auf 29. Also standardmäßig ist so ja 20 Okay, obwohl die Framerate gerade ein bisschen runter geht. Wow, well, wow, well, well, die Framerate bricht wieder ein. Okay, ich weiß gerade nicht, was los ist. Vielleicht gefällt es im Spiel, dass wir jetzt äh, nicht, dass wir jetzt endlich unser Eis haben. das wir bra oh, brauchen werden. Ich würde mal sagen, wir beginnen dann auch gleich mit dem Upgrade der Hütte. So. So, aber dazu später mehr. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ihr könnt vielleicht schon erkennen, was das wird. Ja, und es sind Eisstacheln und die ziehen richtig. Also sie sind richtig nett. Ich hoffe, die schmelzen hier natürlich nicht, aber eigentlich dürften sie nicht schmelzen, so viel ich weiß. Ich wollte gerade fliegen. What the fuck. Bin zu sehr fliegen vom Creative, wurde gewöhnt. Das ich ja Kraft, okay, in Ordnung, aber ich will fliegen können. Das viel geiler. Naja, egal. Ja. Ich werde aber keinen Heck holen. Leute, warte mal. Muss ich Ich brauche erstmal überhaupt wieder einen Spitzhacke. Ich habe gar keine Spitzhacke mehr. Ich rede wieder so alles und konzentriere mich nicht. Wobei es auch besser ist, dass wenn ich rede, als dass ich mich konzentriere. Ah, leck mich. Ah, scheiße, wo ist mein Holz da? Ja, Gott sei Dank. Ich wollte nicht wieder raus. Zack, zack. Dafür war ich jetzt zu faul. Ich guck mal ganz kurz, auf welcher Höhe. Okay, auf der. Und ist da der Boden? Okay. Zack, zack, zack, zack. Aber ich werde das jetzt das Fundament nicht ganz aushöhlen. Also, ja, so. Ähm, eigentlich würde ich gerne eigentlich noch.. Zack, zack, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. soll so das neue Fundament werden. Das heißt jetzt habe ich gerade tatsächlich schon wieder Nacht. Boah. Cobblestone braucht dieses Fundament anscheinend auch einiges. Jo, es braucht sehr viel sogar. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Cobblestone in der Kiste. Ähm ich werde jetzt mal hier reingehen, okay. so, zack, vorsichtig natürlich. Ja, wir haben noch, wir haben noch, aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. Das war wahrscheinlich schl nicht schlau, dass da ein Loch war und da drüben noch die Tür offen. Nimm mal ein Schwert, okay. Ist nichts passiert, Gott sei Dank. Man weiß ja nie, früher war das ja so, das sind dann so Art Geister oder sowas gewesen. Ich weiß gar nicht mehr. Welche nicht, waren das, glaube ich, 1.8 oder sowas. Und da hatten wir eben so Albträume, dann sind Monster aufgetaucht, wenn man wieder auf... Es war Nacht und dann waren halt Monster da. Und meistens waren es Creeper und die haben dir halt dann alles weggesprengt, das war richtig scheiße. Aber ich glaube anscheinend haben sie das rausgenommen, weil das ist mir schon lange nicht mehr gewesen. Ich schlafe ja schon immer mit offener Tür. Da unten werden ja hoffentlich keine Monster spawnen. Eigentlich nicht. Höchstens Dschungelspinne, aber es ist ja kein Dschungelbiom. Ja, komm, lauf. Schnell. Ja. Okay, wir crouchen hier auch, aber also trotzdem. Er ist sehr langsam. Sehr, sehr langsam bis wir das ganze Holz haben. Wir haben ja nicht mal Holz gefarmt oder sowas. da also brauchen wir noch mehr Kabel wieder. Super. Echt ganz toll. Wie hoch? Eins, zwei, drei. Okay. Das können wir ja schon von dieser Ecke hier klauen. Nee, bis unter das Dach gehe ich da nicht mit dem Kabel. Das mache ich hier mal. Das könnte ich eigentlich austauschen vielleicht mal. Nein. Mal hier das Haus auseinander. Ganz kurze Aufnahme.